Du hast einen Brief erhalten! Lieber Mike, bitte sehr, einen Brief von mir, damit du etwas zum Prahlen hast. Und wehe, du wirfst dir die ALTPAPIERTONNE! Dein Ingi. Drei Spielscheine. Äh, okay, danke Ingi, für die drei Scheine. Mit denen kann ich bestimmt was anfangen und willkommen zurück! In der letzten Folge haben wir zwei neue Rekruten bekommen. Zum einen Jesus und zum anderen Hatsune Miku. So, und mit denen... Oh, unser Pferd hat sich ja auch verändert. Und mit denen werden wir nun hier durch äh, nebenanreisen. Gesunde Ernährung in kleinen Skorpionförmigen Portionen. Ah, das habe ich schon vorgelesen, aber habe ich niemandem gegeben. Ja, mir schmeckt das nicht so. Das ist nicht so gut. Äh, wie schmeckt es dir? Ganz gut. Äh, ja, nehme ich das mal. Angriff hätte halt ich schon gerne. Hm, was sagst du dazu? Auch nice, schön. Gorilla Shake. Schmeckt mir nicht so, ihm ganz okay nur. Was sagst du zum Eisbecher? Ach, dieser Eisbecher, der mochte er nicht, mochte sie nicht. So rum. Naja. Es gibt auch bessere Eisbecher. Eisbe Eisbe Eisbe Eisbe Eisbecher, Mein Gott, kein schweres Wort. Warum? Hänge ich da so fest? Economy. Hm, keine Ahnung, wer das haben soll. Ich? Dann gehe ich mit Miku jetzt auf eine Reise. Cool. Betten hatten Spaß. Toll. Freut mich. Ja, machen wir nochmal. Ich will gerne den Cat gepunk Catsuit. Mein Gott, ich kann heute echt nicht reden, ne? Mein Gott, ich kann nicht reden heute. Komm. Freue ich mich hier noch mehr blamier, fangen wir einfach direkt an. So, nun können wir zu diesem feinen Herr. Und deshalb gehen wir dahin. Hey, du da. hör mal kurz zu. Wer könnte immer weiterspielen? Quizfreak Tingle. Ich der einzig wahre Quizfreak. Du siehst aus, als könntest du das Original erkennen. Willst du mein Quiz, wer ist das Original, ausprobieren? Oh ja. Yeah. Lass uns gleich anfangen. Dingel, dingel, kululimpa. Wer ist das Original? Es gibt drei Fragen. Fangen wir an. Frage 1: Wer ist Jesus? Ich bin der echte Jesus, was? Kurz gemacht. Frage 2. Wer ist Maike? Ich bin die echte Maike. Nein, das stimmt nicht. Gut gemacht. Frage 3. Freddy, du. Nice, alles richtig. Ich habe da voll viel Zeit dafür. Starke Leistung. Glückwunsch. Du hast mich glatt geschlagen. 5 HP Banane halten natürlich. Schön. Man sieht sich. Okay. Interessant. Und äh, jetzt können wir uns entscheiden, wo wir lang wollen. Wir müssen unbedingt nach rechts. ich die Kamera schwenken? Nee, wie nicht. Hier ist wieder Wario. Was muss man hier machen? Ah, das war die Abkürzung. Ne? Die können wir noch nicht machen. Da sind wir noch zu schwach für. Ähm, lass uns mal oben vorbeischauen, würde ich sagen. Einmal oben, einmal unten immer wieder. Das ist ganz gut so. Ich freue mich aufs Bett. Ich finde es interessant, wie Miku da sich so rumbewegt. Ah, das kennen wir schon. Ja, komm, grab einfach. Nichts gefunden. aber Noch mehr graben. Da muss schon irgendwas sein. Oh. Das, das, das gibt's doch nicht. 400 Gold ausgegraben. Wow. Cool. Aufgepasst. Was finde ich denn hier? Wo lang? Hoch oder runter? Gehen wir mal hoch, weil warum nicht? Ich bin ein bisschen aus Puste. Oh Gott, die streiten sich, oder? So vorsichtig, seid doch vorsichtig! Bitte seid doch ruhig. Es tut mir leid. Mir auch. Das ist schön, dass ihr euch doch wieder vertragen habt. Es gibt doch nicht so einen kleinen Sprint. Und einen kleinen Kampf! Zu dritt können wir nun diese Gegner platt machen. Weibsbild. Was? Was zur Hölle ist ein Weibsbild? Was bist du? Aua. Aua. Oh Jesus, danke für die Hilfe. Oh, wie ein Dieb ist Miku äh, Multiple Angriff. Das ist sehr nützlich. Ich weiß gar nicht, was die ganzen Klassen machen, die wir bisher noch nicht ausgewählt haben, also... Äh, lerne ich das gerade so mit euch... ...kennen, könnte man sagen. Level für Miku! Und Zugabe gelernt! Feuere einen Freund an, damit dieser noch einen Zug macht. Cool. Wer will die Bohle... Ja, du. Nimm du. Hast du gleich noch ein Level ab. Ich brauche was zu füttern. Was Mike kann, kann ich schon lange. Ja, kannst du das? Kaktussaft, Sternchen, Sternchen. Das ist bestimmt softig. Ich bin so schnell wie der Wind. Auch im Kampf. Wer denn jetzt dich? Kratz. Oh, erste Entspanntaktion. Faulenzen. Hm. Ja, neue Technik. Heilung. Heilung. Danke. Oh. Hm. Aber warum fahren denn es dabei entspannt? Nicht gut. Aber zumindest sind wir nun gute Bekannte. Was ist ein Vorteil? Bam. Mein Gott, Biko, du bist so schwach. Wir müssen dich wirklich noch upgraden, gefühlt. Bam, bam, bam, bam. 450 Gesichter! Oh, nice! So, zack. Aua. da hingefallen. Ich weiß nicht, wieso. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen gefährlich. Ja. Aber wir haben eine Nila. Deshalb brauche ich meine Streuer noch nicht benutzen. So, wetz, wetz. Du bist weg. Und du auch. Und. Aua. Du auch. Nice. Also Fernando wollte irgendwie gar nicht kämpfen. Und noch ein Level Up. Ohrwurm gelernt. Bring Gegner zum Tanzen, um sie für einen Zug lang abzulenken. Oh, cool. Das ist sich echt nice an. Komm, hier kriegst du noch mehr Erfahrung. Und Gasthaus. Du hast jetzt 450 Leute gerettet. Die macht es HP-Streuer kann nun statt 60, 80 HP verstreuen. Hohoho, ho, ho. gut gemacht. Nun, bring mir 500. Alles klar, werde ich tun. Oh, was geht denn da ab euch? Na, wer hat Lust auf die beste Pferdeflieger der Zeiten? Jesus, auf jeden Fall. Kriegt damit sogar ein Level-Up für euch beide. Schön. Morgenthaler. Okay. Ich finde es übrigens äh, sehr lustig. Das ist mir gar nicht aufgefallen in der letzten Folge. Ich habe ja Jesus in äh, den Stall gepackt. Ich glaube, da fühlt er sich äh, wie zu Hause. Im <lacht> Stall hier. Gepunkteter Suit. Moment, bevor ich das jetzt äh, kaufe, lass uns mal in der Spielhalle äh, gucken, ob wir das jetzt. Blumenthaler. Wow, das habe ich doch gerade gekauft, oder? Aber ich kriege sowieso ein Komfort-Ticket. Ja, komm. Ich und Miku wieder. Bam, bam, bam, bam, bam. bam. Schön. Lalala, super, so toll. La. Ach, jetzt Level 2? Ist ja gar nichts. ich wollte eigentlich noch nicht normal, aber habe ich auch Sinn gemacht. Egal, habe ich ein bisschen Essen bekommen. Warum nicht? Sage ich jetzt nicht nein zu. Du, du, du, du, du, du, du. So, kannst du haben, weil... warum nicht? Ne? Na, naja, irgendwie gefällt mir das nicht, um ehrlich zu sein. Na, naja, es gefällt mir nicht. Nur Werte nutzen. Mag das irgendwie nicht. Erzbärdress. Oder Dress, wie auch immer, hat was, finde ich. Was ja, kannst du haben? Hm. Ja, schon in Rot. Also, wenn es der Erdbeere sein soll, dann schon in Rot. ne? So, jetzt könnte wieder futter Nom nom, Kaktussaft, Stänchen, Stänchen ist der Kaktus in Blüte. Ist der Kaktussaft besonders süß und Glyphentoast oder Glyphentoast. Hier steht geschrieben. Hieroglyphen auf Brot. Ah, ja. Nice. Unglaublich. Nice. Was sagst du dazu? Ja, ein bisschen Muckis. Kann sie schon vertragen, denke ich. Was sagst du? Als ob alle diese scheiß Deli-Becher nicht mögen. Mein Gott. Natürlich mag er das auch nicht. Was mit dir? Okay, Miko mag es zumindest ein bisschen, Ei, das gibt's doch so nicht! Ach komm, auf geht's! Let's go! Wo führt uns das jetzt hin? Zur Kiste, also ist das hier nur ein bonus könnte man sagen? Oh! Wer wartet uns denn da? <lacht> Aha. Erstmal die Kiste holen und dann gehen wir unten lang zu Wario. Da ist auch schon die Kiste. freizeit zu. Das sieht nicht so schön aus, finde ich. Nee. Das ist sorry, ne? Aber das ist auch überhaupt nicht so meins. Das fühle ich wirklich nicht. Das war's. Wow! Das war wirklich das kürzeste Level aller Zeiten. Oh, Brief erhalten. <lacht> Lieber Mike, ich habe da ein seltenes Ticket gefunden, das ich dir schenken will als Dankeschön für die Rettung von Anfangs dein Papyrus. Ein AusflugsTicket. Nice. Thanks you very much. Was geht denn hier ab mit euch? Zeit das für Abendessen. Da bin ich wieder. Oh, aber hat was mitgebracht. Oh, Fernando war schon richtig enttäuscht. So war es, du gehst essen ohne mich. <lacht> und dann äh, hat er aber trotzdem Essen mitgemacht. Schon süß. Schon toll. Oh, ein Pferdeausflugticket, wenn du das verschenkst. Genau, dann kann der Charakter einen Ausflug mit dem Pferd machen. Was für eine, was für kuriose Abenteuer die beiden dabei wohl erleben. Es wird sie jedenfalls einander näher bringen. Also schwing die Hufe <lacht> und stürz dich ins Pferdnügen. Okay, dann, let's go, ihr beiden. Oh cool, ein Ausflug mit Fernando. Es da. beißt einfach nichts an. Oh, bin ich etwa eingedöst? Danke, mein Sohn. Mach mal weiter. zu zerfallen sie sich voneinander so okay essen ich muss euch alle stark kriegen ja yeah. du kriegst das weil dir schmeckt es und anderen schmeckt es halt nicht deshalb kannst du schön hier hp boosten schön was sagst du dazu schade was sagst du dazu Schade, was sagst du dazu? Nom-nom, okay. Mm, was sagst du dazu? Ja, ganz okay. Und was sagst du dazu? Mega nice. Kriegst nochmal ein bisschen Abwehr, warum nicht? Abwehr kann dann jeder gebrauchen, denke ich mal, oder? Ja, die haben... Oder haben die noch Hunger? Ja. <lacht> Jesus mag also die Teufelstorte. Aha. Okay, da frage ich nicht. <lacht> okay, Mika auch nice. Ah, wie geil. Ach, ich feiere das irgendwie. Ich feiere, da es ist einfach Eis. Oh, hier geht's weiter? Moment, bevor ich dann weitergehe in die Story. Erstmal will ich zu Vario. Das war wirklich so, Mario, Der hat bestimmt auch noch schnieke Sachen für uns. Sag, Miku, hast du eigentlich einen Schlachtruf? Ah oh, komm, lass ihn hören. Miku. Hm. Wie wär's mit Bobby Bo! Das ist ein toller Schlachtruf. Beepop, beepop, beepop, beepop. Toll. Ach egal. Und ihr brauchen jetzt die Seelen dieser Gegner. Naja, die Gesichter. Wie auch immer. Zerfetzt sie weg. Nice. Huh. Miko ist so schwach, ne? Ich brauche wirklich mal Tech Plus für Miko. Es geht so nicht weiter. <lacht> Ich meine, Miko ist so eine Mischung aus Attack Hä? Nein. Äh, Okay Ich meine, Miko ist so eine Mischung aus Attack und äh, Support Ungefähr Ja, energisch, immerhin Aua, na ja, gut Was so viel gebracht hat aber immerhin mag Fernando mal wieder kämpfen. Dankeschön. Bam, bam. Toll, Mike. Wow. Jesus, notice me. Oh, wow. Toll. Dun, dun, dun, dun, dun. Level up für Mike. geht's schnell tatsächlich. Mietzemätzchen. Schnurren hebt die Laune eines Freundes und stellt MP wieder her. Oh, toll. Ich kann schnurren und damit mache ich die wieder tipptopp. Munder. Schön. So, schlaft mal hier. Ja, weiter. Von zu Vario. Hör, warum willst du den Miku sehen? Was geht denn hier ab? Huh? Bam, bam. Miku macht sauber. Motivation. Yay. So, und jetzt kennt ihr euch zumindest. Alles klar. Aber ich würde auch gerne mal mit Miku wieder ein bisschen, ne? Ein bisschen kuscheln. Fabulöser Catsuit. Fabulous. Zeig mal her, wie der aussieht. Hat was. Ich finde, das hat was. Ja, trage ich. Warum nicht? Hat was. Jetzt bin ich absolut fabulous. Silberner Stab. Ja? Ist vielleicht besser als dieser Quietschehammer. Oh. Naja, außer du kaufst nicht das Richtige. Dann halt nicht. So, aber ihr wollt doch bestimmt wieder futtern. Nam nam nam nam nam nam nam nam Ja, ich pushe mich einfach wieder mit HP voll. nom nom nom nom nom nom. Das mag halt auch niemand. Aber die beiden mögen es. Okay, lass mal sehen. Äh, Magie wäre bei Jesus glaube ich effektiver. P und Magie. Ich glaube das gebe ich einfach Jesus. Der kriegt einfach jetzt alle Teufelstorten. <lacht> Toll. Was mit dem Skorpion? Ja, du bist satt. Und was sagst du? Skorpion hab ich gegessen! Ja, okay, kann ich verstehen. darf hingegen. Schon lecker schmecker für, je, für sie? Na dann! Auf geht's! Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam, Hallöchen, Wario! Unglaublich! Es ist, und, ja. ist ja. Ja. wie eine endlose Karawane aus sonderlichem Gemüse. Ein Wilbesturm angeschmeckern. Das Fleisch könnte kaum saftiger sein. Eine Oase also der Köstlichkeit in der Wüste eines Hungers. Oh, sehr gegrüßt. Ich bin Wario, der Reisegummi. ihr kennt mich ja schon. hoch oh, Kochkunst. Hohe Kochkunst hebt auch mich in Sphären höchster Verzückung. Diesen Genuss muss ich einfach mit den teilen. Greift zu. Oh. Döner sandwich drei Stück. Gut, dass wir keinen Gorilla, kein Gorilla bei uns haben. Burn appetit! Sehr nett von ihm. Ja, und äh naja, weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon schaffen könnten. Aber ich würde mal sagen, ich werde mal kurz offscreen diese drei Wege machen. Und falls irgendwas passiert, ja, dann äh, lass ich es euch wissen. Na ja, gut, ich fähr gerade auf. Den Bosskampf könnte ich ja eigentlich zeigen gegen die beiden. Hm, ach so, okay. Ja, komm, Kranwetzen. Nice. Das hat schön viel Schaden gemacht. Oh nein. Was ist das? Nur nicht aufgeben. Erste Nettaktion beschützen. Da. Ah! Oh, vielen Dank. Alter, ich wäre jetzt fast gestorben dadurch. Guck mal, wie traurig ich.. Pute. Dring. Dring. Kommt schon Leute, so kampf ist echt hart. Oh. Was ist das? Nein! Oh! Kein Problem. Wetz, Wetz. Dring, dring. Mist. Ja, danke. Bam bam. Ich helfe auch. Heilung. Nice. Aua. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Was das? Nein, ich helfe! Oh mein Gott, wie ich das immer mit einem einzigen Leben überlebt. Wie mache ich das? Süß sie sich da zusammensetzt. Und ich bin tot. Sind wir immer noch nicht gut genug für diesen Kampf? Das könnte sein. Was das? Alter, wie oft passiert das jetzt hier? Ich meine, ich sag da nichts gegen, es fühlt sich hier schön auf, aber. Alter. Nice. Miku, wir brauchen dich. Darf ich jetzt auch mal wieder angreifen? Oh! Oh! Let's go! Schnaufen! Bam! Das war voll wenig. Immerhin wächst die Nähe. Nein, ich darf nicht weinen. Auf zu weinen, Mike. Setz dich da ruhig hin. Voll niedlich irgendwie. Mist. Oh, oh nein, wir haben verloren. Und oh, die können mich da auch angreifen. Oh nein, ja, wir sind immer noch zu schwach für diesen Ort. Alles klar, merke ich mir. Gut, dann mache ich es aber zumindest. Aber die anderen beiden, Mike hat ein Geschenk gekauft. Überraschung, das ist für dich. Gib schon, gib schon. Ein silberner Löffel. Oh, wow. Cool. No. Oh je. Jesus mag Mike und hat's gesehen. Immer nur Miku. Das ist nicht fair. Jesus das ist eifersüchtig auf Miku. Ha. Uh. Herr Mike. Briefträger Hotel Mario. Guten Tag, ich habe Post für Sie. Sie sind doch Herr Mike, richtig. das hast einen Brief erhalten. Damit wäre meine Arbeit getan. Tschüss. Lieber Mike, 90 Dollar Fortnite Card top. dank dir wieder so herum wie früher. Leider übertreibt er es aber ständig. Deine ist. Wundert mich nicht. Da, fa, fa, was war das jetzt? Da, <lacht> Geil. Besänftigen gelernt. Bring all deine Freunde mit einem Heilspruch zur Besinnung. Cool. Und Miku hat auch Level Up. Aber er lernt leider ja nichts Neues. So, und tatsächlich würde ich sogar sagen, dass wir hier... Oh, eine Kiste mit 200 Gold. Dass wir hier aufhören mit der Folge. Warum kann ich mit Y gedrückt halten das Spielgeschehen stoppen? Okay. Oh, noch ein Kampf. Neue Technik, Zugabe. Zugabe! Okay! Wow! Bäm! Und nochmal! Bam. Cool! So, und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde dann noch das untere Level machen. Und da wird wahrscheinlich auch nichts Neues passieren. Und dann werden wir hoffentlich in der nächsten Folge ein neues Dorf kennenlernen. Wird zumindest nice. Und Level 4 mit euch beiden. Ich meine natürlich Level 5.